Und los! Berufsreife Aufgaben, Pythagoras Satz in Trigonometrie, Beweis. Beweisen Sie die Gleichung, Sinus von irgendwas, hoch 2 plus Cosinus von irgendwas ist gleich 1. Mit Hilfe der entsprechenden Definitionen des Pythagoras Satzes. Zeigen Sie dann dazu, dass der Tangens eines Zahl, sollte ein Winkel sein, kann irgendwas allerdings sein, ist Sinus durch Cosinus und was da auch immer noch dazu steht. Fangen wir an mit dem Beweis. Also wir werden jetzt hier nicht den Beweis des Satzes von Pythagoras durchführen. Das sollte schon von einem anderen Video bekannt sein. Und hier, das ist die Hypotenuse. b und a sind die Katheten. Okay. Und in diesem Fall, also bei diesem Dreieck, gilt a2 plus b Quadrat ist c2 der hoffentlich schon bekannter Satz. Für den Winkel Alpha, also der gegenüber dieser Seite da oben, ja, für diesen Winkel da oben, gilt laut Definition, das Sinus von diesem Winkel halt ist die Gegenkathete, also A, durch die Hypotenuse C. Und wenn wir das ein bisschen ja umformen, bringen wir das c auf die andere Seite, das bedeutet A ist gleich C mal Sinus Alpha, also gegen Kathete ist Hypotenuse mal Sinus des Winkels. Und entsprechend kann man das auch hier für das Cosinus des gleichen Winkels so zeigen. Und dann bekommt man B ist gleich C mal Cosinus von Alpha. Wenn wir jetzt diese Umformungen, also diese Ergebnisse hier in Satz von Pythagoras benutzen, also ersetzen, dass A ist gleich C Sinus A, also das A Quadrat wird C Quadrat Sinus Quadrat von Alpha. Ja, entsprechend für das b, das b ist c sin cosinus von alpha, also c b quadrat ist c quadrat cos quadrat von alpha Und das muss das ganze gleich c quadrat sein nach dem Satz von Pythagoras. Hier im ersten Teil hier können wir halt c quadrat herausheben, wenn das nicht weiß. Kann man das entsprechende Video auch schauen? C herausheben, dann bedeutet hier in Klammer Sinus von Alpha plus Quadrat von Alpha in Klammer. Und das musste gleich C sein. C ist eine Zahl, die sicherlich nicht 0 ist. Das ist eine Seite, die kann nicht 0 sein. Ja, daher können wir durch C beide Seiten dividieren. Dann bleibt hier C durch C ist 1, mal die Klammer, dann bleibt nur die Klammer. Und entsprechend bleibt hier 1. Also. Da der Winkel Alpha irgendeine Zahl sein kann, ja, der Winkel können irgendwas sein, also besonders benutzt man Radians, wenn wir später lernen, und dadurch kann man jetzt hier anstatt A Alpha X schreiben. Das ja. ist einfach ein anderes Symbol für den Winkel. Und dadurch haben wir äh, gezeigt, diese Beziehung gezeigt, ja. der Ersatz von Pythagoras mit trigonometrischen Funktionen. Ja. Und dann weiter wollten wir jetzt hier zeigen, dass der Tangens Sinus durch Cosinus ist. ja Und die Definition des Tangens ist gegen durch An Kathete. Gegen durch Ankathete. Gegen durch Ankathete ja. Das ist die Definition bei einem rechtwinkligen Dreieck für den Tangens. Also daher können wir jetzt hier das a wieder durch C Sinus Alpha ersetzen. Das A hier, also die Gegenkathete, wie wir das vorher hier gezeigt haben, C Sinus Alpha. Und das B, wie wir das auch hier vorher gezeigt haben, das ist C Cosinus Alpha. Das ist wieder laut der Definition von Sinus und Cosinus in einem rechtwinkligen Dreieck. Und daher kann man hier das zerkürzen und bekommen halt diese Formel, das ist ja eher leicht. Und äh, mit der Kombination der beiden Ergebnisse können wir äh, auch zeigen, dass Tangens Quadrat von x ist... Äh, der Kehrwert von cos von x minus 1. Okay, und wie geht das jetzt hier? Wir benutzen einfach diese Formel jetzt hier: Tangens von Alpha ist Sinus durch Cosinus. Ja. Und machen wir es zum Quadrat. ja Das bedeutet, sowohl oben als auch unten wird es quadriert. Ja. Das sind die regel über äh, Potenzen. Kann man auch das entsprechende Video schauen. Und sinus Quadrat, wenn wir jetzt hier diese Formel schauen, die wir vorher gezeigt haben, wenn wir das Cosinus Quadrat auf die andere Seite bringen, dann bleibt es hier sinus Quadrat ist 1 minus Quadrat. Also das haben wir jetzt hier ersetzt. Und das ist ein Bruch, ein Bruch, so mit einem Minus dazwischen. Das kann man ja in zwei Brüche teilen mit dem gleichen Nenner. Okay. Das ist. Also in der Regel lernt man also die Gegenrechnung so, aber jetzt machen wir es halt so, ja? Also wenn wir das hier subtrahieren, das Ergebnis ist das hier, also das geht auch in die Gegenrechnung, ja? Und das haben wir oben und unter die gleiche Seite, das ist hier also 1 und dadurch haben wir auch das gezeigt. Super, mehr war es nicht, danke sehr.